Ich begrüße euch wieder. Ein kurzes Update vom Stuhlberg Gletscher. Frühjahr, Sonnenskilauf skilauf Ihr seht sehr, Pulverschnee. Also bei der Schneelage kann man garantieren, lange gute Verhältnisse bis ins Tal